Ja, meine lieben geoleben die Fahrt zu sehen, schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Und ich habe hier wieder mal einen alten Bekannten vor mir sitzen, den Heinz Klammer seines Zeichens Lebensberater, Supervisor, psychologischer Berater, Mentaltrainer und was nur, Aufstellungsleiter. Ich weiß nicht, die Liste ist unglaublich lang. Und dann ist auch noch der Erich. Wäre mit von der partie aber wir wissen eh, der spürt im Augenblick das Kamerakind hinter der Kamera, wir haben ja nicht so viel Platz, wir müssen ja ein paar Baby-Elefanten dazwischen lassen. Wir haben somit auch hier eigentlich ein eigenes Maß gerade kreiert, also das sind zwei Meter, ja. <lacht> Nur so mal zur Information. Nein, aber jetzt wirklich Spaß beiseite, wir haben uns wieder mal zusammengetroffen und haben gesagt, okay, wir wollen jetzt mal über das letzte, über das letzte Jahr so ein bisschen reden ja und einmal schauen was ist so passiert wie können wir damit umgehen aus psychischer aus mentaler sicht eben auch aus körperlicher sicht was ist da so auf uns alles eingeprasselt und das lassen wir mal so ein bisschen durch die runde gehen sage jetzt einfach einmal mal und schauen wir mal was dabei rauskommt und welche erkenntnisse wir gewinnen können wir haben ja quasi sozusagen jetzt schon das einjährige jubiläum wenn man so ein bisschen ironisch sehen überschritten und in dem sinne ist es ganz gut wenn wir diesbezüglich einfach einmal was dazu machen ja heinz ähm, dann steigen wir einfach mal klein die thematik überhaupt mal so generell wir haben es natürlich mhm. im letzten jahr immer wieder gehört auch so immer wieder gesehen aber doch einmal wie ist es denn mit dir so gewesen also seit mal sozusagen vom ersten äh, shutdown hat es ja damals noch kassen ja ich habe mir gedacht, da jetzt, jetzt werden alle Leute erschossen, also es irgendwie spannend, was da für Ausdrücke plötzlich entstanden sind, aber wie, machst du es mal so kurz so ein bisschen schildern, wie für dich jetzt das mal so war, ja, so aus, rein aus deiner Sicht heraus? Na klar, es war eine ganz interessante Zeit, das möchte ich mal so vorwegnehmen, also begonnen aus, wie du gesagt hast, mit diesem Shutdown und einmal mit dieser Betroffenheit, was natürlich an jeden auch mich betroffen hat. Und dann einfach mal wirklich die Überlegung, es sind Pläne da gewesen, ob das jetzt Urlaub war, Seminar, technisch. Auf einmal wird man da gerüttelt und man muss sich wieder neu einstellen, neue Ziele setzen. Und was dann das Wesentliche war, in den letzten Jahren zusammengefasst, ja, mit sich selbst einfach wirklich aus, auseinanderzusetzen. Wie geht man einfach in der Krise um? Was ist, wenn eine Krise passiert im Leben? Und das ist ja, hat uns alle betroffen, nicht nur den Einzelnen. Und da ist es schon ganz wichtig, dass man, sag ich, immer so einen Rückhalt hat. Ob das jetzt, dass man wirklich Mentaltraining also dass man gedanklich etwas macht, dass man sich seine Gefühle bewusst wird, dass man immer besser lernt, auf sich selbst zu schauen. Und was natürlich, was ich sehr gut mitnehmen kann, dass man wieder sehr wertschätzt Familie und Freunde, also wann man es treffen kann. Und auch natürlich, dass man auch gut in Kontakt bleibt. Das ist halt das Neue, was auf mich speziell zugekommen ist, aber hm. auf viele andere auch. Dass man halt wirklich sehr viel über das Internet machen muss, wie es bei mir ist, ob das Beratungen sind oder Seminare und dass man auch den richtigen Geist bringt. Das wäre so, so ganz ja. kurz zusammenfassen. Wie meinst du das mit dem richtigen Geist drüberbringen? Naja, es ist so: wir sitzen jetzt zu einem Elefantenabstand zueinander. Zwei Meter. Zwei Meter. <lacht> ja. Und äh, da ist trotzdem dieser Esprit zwischen uns da. Und äh, wir tragen, wir haben jetzt keine Maske. Und ich sage auch im Bildschirm: das Internet ist auch eine Maske. Im Endeffekt. Also mhm. Wir mhm. sind maskiert, wir können beim äh, sozusagen Zummen oder bei der Vico ja den Bildschirm einmal wegblenden, den Ton ausschalten. Mhm. Also wir haben da einige Masken zur Verfügung, wir können den Hintergrund aus, ausblenden. Mhm. Also wir haben auch vielleicht, äh, sage gelernt, uns noch besser zu verstecken. Hinter was? Das mhm. ist jetzt die Frage. Mhm. Bei, mhm. Wo will ich, warum brauche ich eine Maske überhaupt? Mhm. Das ist natürlich eine gute Frage generell. Man sagt ja so: na, Wir werden ja als Personen bezeichnet. Mhm. Ja. Wir sagen ja. ja selten, da ist ein Mensch, mhm. sondern da ist eine Person gewesen. Ja. Ja. Wir haben einen Personalausweis, oder ja. gibt es ja. auch. Und Person Persona na, heißt ja eben die Maske. Also von dem her äh, gibt es diese, ja, diese Symbolik an für sich sowieso schon irgendwo. Also aus meiner Sicht ähm, habe ich so das Gefühl, zeigt eben Corona oder macht es eher sichtbarer noch, wo wir überall Masken haben und ich finde diesen Vergleich wunderbar, eben wie du sagst im Internet über Zoom, also wie wir jetzt halt auch vermehrt miteinander kommunizieren, auch das nennt man ja auch Masken, ja, es gibt Masken im Internet, die gewisse Werkzeuge verstecken oder beschreiben, aber wie du auch sagst, wir können jederzeit die Kamera ausschalten, den Ton und so weiter und so fort, und ähm, die frage ist ja was steckt dahinter und äh, wie weit geht das auch noch so in die richtung das ist natürlich die eine sache für menschen sagen halt natürlich es ist auch ein symbol ja aber von, da wie in die richtung wie es gar nicht mal hinkommen dass man sagen okay es gibt menschen die wollen dass wir in eine gewisse richtung kommen also es ist eine symbolik ähm, ich denke mal, es ist wichtig glaube ich, dass man darüber reden aus unserer sicht und und äh, wie wir die Dinge beschreiben und gibt es das jetzt alles erst seit Corona? Das möchte ich einmal so mit reinbringen. Hat ja. sich da jetzt so wahnsinnig viel plötzlich verändert oder hat eben einfach Corona sein zu, zugetan, um vieles einfach sichtbarer, und, äh, äh, sichtbarer zu machen, um einfach auch aufzuzeigen, die Dinge, die sowieso schon lang sage unter, unter der Decke oder unter dem Teppich oder auch immer geschwollen oder geschwelt. Geschwält, spielt sind, ja einfach sichtbarer zu machen. Ja, diesbezüglich würde das einfach einmal gleich den Erich gern mit reinbringen. Das ist nur ein bisschen vom Blau sehr blöd. Ja, Erich, wäre ich. Jetzt bist du da, okay. dich extra nochmal vorzustellen, auch mit den ganzen Hintergrund, den du hast. Das ist so ähnlich wie beim Heinz, psychologischer Berater, Lebensberater. Du bist aber auch noch das, was dich halt dann als wäre ich auszeichnet. wer ich. Ja, ja, wer also bin ich? Äh, sozusagen derjenige von uns äh, oder auch im, im Gebiet Oberösterreich, überall da, der sozusagen der Bewusstseinsmann, -Bewusstseins wo man sagt, okay, wenn es ums Bewusstsein geht, geht es um Erich, äh, der beschäftigt sich damit und der bin, spricht darüber, wer ich, ich bin. Ja. Wie hast du das erlebt aus deiner Sicht eben genauso seit Mitte März 2020 diese ganze Corona-Geschichte angefangen, so mit den Shutdown? Wie ist es dir so gegangen und was hast du im Augenblick einfach mal dazu zum sagen? Ja, mir persönlich ist gut gegangen, weil mich der Lebensumstand nicht so berührt wie andere vielleicht. Ich sehe natürlich, dass die große Masse in einer Verunsicherung ist, natürlich begründet, bei vielen Menschen ist es so, dass die Veränderung auch ins Finanzielle reingreift, also wo man dann wirtschaftliche Ängste kriegt, wo solche Themen mhm. hochkommen, mhm. was vorher als selbstverständlich war, wo man sich nicht einmal Gedanken darüber gemacht hat, wird jetzt in Frage gestellt. Im Grunde leben wir in einer Zeit, in einer Phase, wo ja wirklich alles in Frage gestellt wird wo quasi äh, die Zusammenhänge äh, bewusst werden, wo man schon langsam verstehen, äh, wie überhaupt diese Lebenssituation, die wir als Leben bezeichnen, äh, funktioniert. Also man lernt Zusammenhänge, verstehen und natürlich wird damit das in Frage gestellt, und damit kommt natürlich eine Unsicherheit auf, weil wenn ich mich sicher fühle, wenn ich glaube, das ist normal und so wird es weitergehen, dann fühle ich mich vielleicht gelassen. Aber wenn das in Frage gestellt wird, dann äh, kommt sowas wie Angst hoch, weil jede Form der Unsicherheit mhm. äh, geht halt mit Angst einher, soweit ich mir quasi über einen Lebensumstand definiere. Mhm. Also das ist ja unser Hauptthema irgendwo, weil wir einen Lebensumstand mit dem Leben verwechseln. Also wir machen einen Lebensumstand. Ja, aber da, Leben. da, da würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen gleich einhaken. Du hast ja am Anfang gesagt, na, dieser Lebensumstand betrifft dich nicht so. Ja, also der Lebensumstand, das ist ja halt das, ne, wie du, was du halt wahrscheinlich meinst, das ist ja halt die Arbeit von den Menschen, das ist ja halt das Haus, was sie bauen oder all diese Umstände, die, die wir haben äh, und an und für sich als Menschen ja brauchen. Ne? Das ist... Ist halt so, na, natürlich lasst ihr darüber streiten oder reden, muss das Haus jetzt so groß sein, muss es überhaupt ein Haus sein, würde vielleicht nicht auch nur eine Höhle genügen, na, so wie vor ein paar tausend Jahren. Das ist natürlich klar, das ist dann Luxus oder das ist halt dann die Zivilisation, die sich weiterentwickelt. Aber was, was, was hat dir oder, oder wo siehst du da den Unterschied zu einer großen Masse? Du sagst, okay, dieser Lebensumstand hat mich, der ja da sehr zerrüttet, berüttelt oder, oder eben betroffen ist. Wo, wo trifft die das nicht so? Das wäre natürlich interessant eben aus deiner Sicht. Ja, natürlich habe ich vielleicht auch weniger Verpflichtungen wie andere Menschen. Gell. Also ich bin inzwischen schon Großvater und damit habe ich die Verpflichtung, äh, Meiner Druck gegenüber vielleicht weniger zum Tragen ist wie jemand anderer, dann habe ich eine Wohnsituation, die halt auch nicht so aufwendig ist, nicht so kostenintensiv und irgendwie hat sich mein Leben halt schon so gestaltet und geformt, dass ich relativ gut leben kann, ohne dass ich viel Druck ausgesetzt bin. Also ich muss nicht eine gewisse Zeit wo investieren am. Um, um, meinen Lebensumstand äh, eben ernähren zu können, das, das, das muss ich alles nennen, Die Sachen, die ich mache, äh, ja, ich, ich nenne es halt einfach Leben, das geht alles irgendwie mehr oder weniger von, von selbst. Also dann du meinst, es jetzt eher also die finanzielle Richtung. Genau, also da habe ich mir das Gefühl, dass ja, das, dass mhm. ich lebe und, und das, was ich tue, das funktioniert. Also das funktioniert, das, das, das funktioniert. Du brauchst ja dann nicht wahnsinnig viel Kopf machen und du siehst auch keine Gefährdung darin, dass plötzlich der böse Mensch kommt und sagt, du okay, gehst nicht mehr in ja. deine Wohnung ja. oder dein Haus. Eben. So. Das war allerdings nicht immer so. Ich habe okay. auch meine Ängste hinter mir und, und ein paar äh, Situationen durchgestanden und ausgestanden, mhm. äh, wo ich mich bedroht gefühlt habe und wo ich geglaubt habe, ja wie soll das weitergehen. Und, und, und mhm. überhaupt womöglich wird er da das was wichtig ist und was brauchst du gar genommen und das habe ich heute halt nicht mehr und das ist eigentlich eine, eine Errungenschaft meinerseits vom Bewusstsein her. Naja, genau, da wäre ja dann die Idee oder da wäre wär das was eigentlich spannend wird, weil das andere was du so mir beschrieben hast. Ist er, sind halt nur die Lebensumstände, wo man natürlich auch sagen kann, klar, gibt es nach wie vor Menschen, die sind natürlich von diesen Umständen, von diesen Lebensumständen mehr betroffen, weil vielleicht halt kein Haus, weil halt vielleicht gerade im Tourismus äh, arbeitend oder eben ein kleiner Unternehmer, der halt sich jetzt im Augenblick wesentlich mehr äh, unter diesen äh, Repressalien leiden muss, weil halt wenig Geld hereinkommt, für Abhängigkeit dadurch entsteht, vergleich zu jemanden, sage ich jetzt mal, der in einer sogenannten Tinkenburg sitzt und diese Dinge, die die Regierung macht, verwaltet und nach wie vor sein Einkommen reinkommt und da weniger Gefahr hat und, und mehr abgesichert ist. Aber natürlich okay. ist es jetzt interessant, ne, von dieser Sicht aus, von deiner Bewusstseinssicht einfach da jetzt einmal Einblicke zu sehen, okay, was kann, sagst du jetzt einmal ja, wieder so ein bisschen pragmatisch, war, kann, was kann jemand machen, der in diesen Ängsten drinnen ist. Ja? Klar, man kann das nicht wegreden, ja? wenn jetzt jemand seine Arbeit, Verloren hat, sich das Einkommen halbiert ja ähm, oder vielleicht komplett nichts mehr hat in die Richtung, schon sein Erspartes aufbrauchen musste. Vor kurzem habe ich mit jemandem jemand telefoniert, also Kleinunternehmerin, die sagt: Okay, ich habe mein, mein, mein Erspartes jetzt aufgebraucht, ich weiß jetzt schon langsam nicht mehr, wie es weitergeht. Äh, aber was kann man den Menschen sagen, wie sie auf der Bewusstseinsebene damit umgehen können, damit sozusagen das menschliche Leben, ja das pragmatische und eben die höhere, das Mentale, das Geistige da irgendwie zusammenkommt und eben auch Lösungen und äh, Lebenswertes wiederfinden kann. Mhm. Ja, es ist halt so, wenn äh, die Lebenssituation in Frage gestellt wird, äh, dass dann Ängste da sind. Und wenn Ängste da sind, das sagt ja das Wort äh, angustos schon, das, das bedeutet ja Angst, mhm. dann habe ich mehr oder weniger so etwas wie einen Donnerblick. Das heißt, ich sehe nur einen Auszug dessen, was wir als Leben mhm. bezeichnen, mhm. und in Wahrheit ist es immer der Lebensumstand, den wir sehen. Also, weil, Wenn ich von Leben rede, Leben ist ja das, was quasi hinter dieser Form steht, ja, das, das ist das, was die Form nähert, also das ist das, was wirklich ist, das ist Leben, ja. Und wie haben wir das Problem, dass wir äh, immer, wenn wir vom Leben sprechen, in Lebensumstand machen. Also das, was wir sehen und das ist geboren werden und, und jetzt lebe ich mhm. als Mann in einem Körper und so weiter. Naja, aber, aber und, das ist ja das, ähm, denke ich mal, was wir ja auch brauchen. schon. Da? Das ist, ja, schon, sagen, das ist, das ist wichtig, die Erfahrung so. des Menschseins, mhm. auf jeden Fall. Äh, allerdings ist es in Zeit und Raum. Und Zeit und Raum geht halt mit Lebensumstand einher. Nur wenn du halt Angst hast, dann bist du ja in dieser Enge und in, die, in dieser Blockade mhm. und dann magst du quasi nur diesen engen Auszug dessen, was du früher als, als mhm. großes Leben als Lebensumstand gesehen hast, mhm. äh, zu dem Leben und dann wird es halt rundum engst. Okay, das verstehe ich. Ängstlich ja. und, und, und eng. Und ja, was sagst du an, an Menschen, der in der Angst gefangen ist? Gell? Mhm. Man, da hilft halt sehr oft sowas wie. Konzentriert jetzt auf deinen Körper, vielleicht noch besser mhm. auf das Innere deines Körpers, also das, was du bist, fühlen als körperliches oder äh, Meditation, einmal tief atmen. Das warstest. Entschuldige einen Unterbruch, aber es geht jetzt im Endeffekt. Es ist jetzt nachvollziehbar, es ist nachvollziehbar klar. Solche Umstände, die sich so massiv verändern, erzeugen Stress und ergo Angst. Ja, und wie komme jetzt aus dieser Enge wieder raus? Ja, das ist sozusagen die Kunst, oder? Denke mal in die Richtung, willst du hin oder bist du? Wie komme ich aus dieser Angst wieder raus, um eben wieder andere besser überdachte und und und ja Leben für das Weitere treffen zu können, um nicht ständig aus dieser Angst heraus zu agieren? Das war es dann ja in Oder ist das? Ja, Punkt? also grundsätzlich äh, hilft der Ans schauen, dass man aus der Angst herauskommt, genau, aber wie? also nichts anderes, mhm. eben wie vielleicht solche Sachen, dass man sich bewusst macht, jetzt ist Angst da, das blockiert mich, was kann ich machen, mhm. also einfach einen Schritt auf Seite treten, mhm. diese Identifikation auflösen, eben durch das, was ich gerade gesagt habe, mhm. eben fokussiert dich aufs Innere deines mhm. Körpers wann um das geht mhm. Aussicht natürlich, mhm. Natur und so hilft immer bewusst atmen mhm. hilft immer also solche Sachen helfen aber das ist ja quasi nur mhm. wenn ich wirklich jetzt Gefangen bin dass ich einen Abstand fände über, über kurze Zeit ja? mhm. also im Grunde ist ja das alles ein Bewusstseinsprozess, das ist ja das was wir erleben was mhm. wir gerade erfahren mhm. ist ja der mega Bewusstseinsprozess mhm. Mhm. man kann ja sagen das ist die große Psychotherapie kollektiv was da gerade passiert das ist so mein Ansatz weil, wir es retten. könnte sein aus meiner Sicht, das könnte eine Therapie sein, eine kollektive ja, was es was denn sonst, wir werden mit Dingen konfrontiert, mit denen wir vorher noch nicht konfrontiert waren und mit was wirst mhm. konfrontiert? Du wirst mit deinen Ängsten konfrontiert, mit dem was dich ausmacht es wird das, was du denkst, in Frage gestellt und wenn ich das in Frage stelle, dann frage ich mich auch irgendwann einmal, wer bin ich jetzt wirklich und der, der du wirklich bist, ist nie der, der du denkst zu sein. Weil eben der, der jetzt denkt, ist der Denker. Das sind eben nur Gedanken. Und das ist halt einfach wirklich ich so was, ich verstehe, Komplex. Ich, ich, nein, nein, ich verstehe, ich verstehe natürlich. Ja, ich verstehe, mhm. Und der Heinz, der hinten jetzt an der Kamera sitzt, versteht das natürlich auch. Wir wissen das und verstehen das vom Kopf. Die Frage ist für mich immer: Ich, bin ja so, ich sehe mich ja so als Mittler, bin ja auch pragmatisch. Ich sage, okay, gut. Mhm. Wie soll jetzt jemand, ja, der wie gesagt jetzt vielleicht davor ist, sein Haus zu verlieren oder überhaupt sein, äh, davor steht und, und diese Ängste hat, weil er heute halt merkt, sein Leben zerrinnt ihn gerade zwischen den Fingern? Ganz ja. gut nachvollziehen, Menschen, die sich was aufgebaut haben, ja, die, die Jahre, ja, jahrzehntelang super. vielleicht was aufgebaut haben, kleine Firmen oder, oder größere oder was auch immer, plötzlich merken, hoppala, das zerrinnt jetzt. Ja. Wie, ich weiß, was du meinst, natürlich die Identifikation davon, loslassen, merken, okay, bin ich das, bin ich dieses Haus, bin ich diese zwei mhm. Autos, bin ich der, der große Swimmingpool, das ist, äh, bin ich das wirklich? Na, Im Endeffekt, natürlich, mhm. wir wissen, wir sind es nicht und schlussendlich mhm. stehen wir alle irgendwann vor dem Herrn oder vor wem auch immer nackt. Ja? Mhm. Das heißt, äh, Glück kann oder soll entsteht woanders und nicht im Haus oder im Porsche oder wo immer. Mhm. Ja? Nur die Frage ist... Wie kann ich da wirklich einen therapeutischen, das ist diesen therapeutischen Kontext entstehen lassen, damit ich da nicht verrückt wird. Als ja. Mensch, der gerade merkt, hat, jetzt rennt ich das durch, weil ich denke da ist für mich eben noch nicht Therapie, sondern Therapie beginnt dann, wenn ich einen Weg finde, den ich gehen kann, dass ich sozusagen das ganze überstehe und mehr als so gut mhm. überstehe und nicht wahnsinnig wird dabei oder verrückt oder mhm. eben auch was leider natürlich auch diese kollateralschäden auch sind dass man dass man irgendwann einmal sagt okay das ist für mich nichts mehr da und, und den, den mhm. freitod wählt ja. mhm. das ist so der punkt also wie kann ich da hinkommen zu dieser einsicht dass ich es auch gehen kann was glaubst du ja es ist wie gesagt alles eine frage von bewusstheit Bewusstsein und im grunde darf man sich auch die frage stellen was brauche ich wirklich um glücklich und zufrieden zu sein es wird im grunde mhm. genügen wenn ich genug zum essen zum trinken habe und dass man heute halt nicht kalt ist wenn es kalt ist es würde genügen alles andere ist, ist zugabe und naja, damit aber aufgabe das sind so mal die Basalbedürfnisse. bedürfnisse Ge genau, ne? von ja. denen überlebt man ja auch nicht ne? das wissen wir dass man ja nur man kann ja schauen, es, es gibt ja Völker und Nationen, also Menschen auf dem Planeten, die haben wirklich nichts, die wissen nicht, äh, was morgen essen werden mhm. und sind glücklich. Ja? Das hängt mit dem zusammen, weil sie die nicht mit Sachen aufplagen oder identifizieren, mhm. äh, die im Außen sind, Na also ja, Güter. Und irgendwo sind wir in der Situation, wo das ja alles zusammen in Frage gestellt wird. Und was machen wir, muss man ja auch hinterfragen. Wir, wir beuten den Planeten aus und uns gegenseitig im Grunde. Also mhm. unsere ganze Orientierung ist im Außen. Wir sind dort, dass wir sie übers Außen identifizieren. Und diese Identifizierung äh, gilt es eben äh, aufzulösen, zu transformieren. Mhm. Und darum sind auch solche Sachen wie, wie jetzt für uns da. Und ich sage immer gern, alles was dir passiert, ist maßgeschneidert mhm. für dich. Um letztlich zu erkennen, wer du wirklich bist, das heißt, um letztlich zu erkennen, was wirklich Qualität ist und, äh, oder Qualität hat. Und Qualität hat nichts anderes, als das Leben zu fühlen, das Leben zu sein. Und dort ist auch die Gerechtigkeit des Seins der Schöpfung zu Hause, weil das kann im Grunde jeder, obwohl man es ja nicht kann, weil sonst würde es ja jeder tun. Also du genau. musst ja du das ist, mehr sorgen und ich das kann nicht wirklich. Das, das, drauf ist, das ist ja der geben. Punkt. Und, und ich denke mir so, vom, egal ob man es jetzt philosophisch oder, oder, oder vom spirituellen Standpunkt aus, können wir es alle nachvollziehen. Das ist, wissen wir alle. Und ich, sag, ich, bin, ich bin einfach euer Pragmatiker. Und ich denke mir, okay, gut, aber es ist, es ist eben dieser Weg. Ja? Es ist dieser Weg, da wann ich heid von, von heute auf morgen alles verliere, auch wenn ich das Bewusstsein habe und sage, okay was ist es in Wahrheit wert? Ja, ist es ein Weg, der wahnsinnig schwierig und wahnsinnig steinig ist? Und vor allem sieht man ja, es wird auch nicht alle gleich betreffen. Wir sind ja nach wie vor auch verständlicherweise in, in Werten drin, in der Wertung drin. Wir sagen, okay, gut, mich erreicht es, mich erwischt es jetzt, aber der, der da drüben sitzt, der da jetzt in dieser ja, im Ministerium oder in irgendeiner Geschichte drinnen ist, wo der Job sicher ist, dem betrifft es nicht. also ich denke mal, da sich dann hinzustellen und zu sagen, okay, Gott, mhm, ja, mhm. das ist das Leben eigentlich wirklich, Umstände mhm. alle weg und das Ganze fühlen, ähm, das kann man überleben, ja, ich denke mal, das ist wahrscheinlich so der Sprung, ja, der Sprung, wo man sagt, okay, spring, weil es wird da nichts passieren, aber ich glaube, das das mhm. nicht überleben, ja. weil, sie, weil das natürlich äh, eine wahnsinnig schwierige Geschichte ist. Aber mhm. diesbezüglich, würde jetzt einfach nur mal mit dir dann weiterreden natürlich, aber da würde ich jetzt einfach nur mal gerne den Heinz mhm. dazu fragen. Und es ist leider Gottes so, dass man so ein bisschen hin und her tauschen wird. <lacht> Gut, Heinz, ich habe jetzt ja. zu der Sache ja jetzt immer schon ein bisschen beobachtet und, und wir sind jetzt wirklich groß so an Punkt. Und das ist also ein Punkt, der mich auch immer so ein bisschen kratzt wenn man denkt, ich weiß genau, was der Erich meint, und das schätze ich an ihm dieses diese Dinge sehr bewusst und sehr klar auszudrücken. ja und aber ich frage mich immer dann, okay, kann das für jeden funktionieren? Ja? Kann das für jeden funktionieren? Und ich habe aus deinen Augen gelesen, dass man denkt, du hast da was dazu zu sagen. Und, und, und wie siehst du das? Ist diese, diese Bewusstheit darüber, oder was ist eigentlich Bewusstheit? Ist das nur das Wissen darüber, oder ist das einfach schon das Gespüren, oder was immer? Aber, ja, kannst du dir das vorstellen, dass das für, für Leute, die wirklich jetzt sehen, es geht alles den Bach runter, ja? dann zu sagen, okay, du, was ist denn das wert, schau mal und ähm, das Leben ist doch was anderes als wie der, der, der Auto, der SUV und, und, was nicht, der Doppelhaushälfte. Genau. Ich glaube wichtig ist einmal, dass man draufkommt, dass man es mal wahrnimmt, dass man nicht verleugnet, dass man sagt, okay, oder schön redet, dass man sagt, naja, wird schon irgendwie weitergehen. Und es gibt so ein das Sprichwort, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Genau. Und da glaube ich sind wir beim Thema, dass man trotzdem der Glaube an, an die gute Sache, und die guten Dinge im Leben. Und das ist ich selber nämlich, meine Gedanken, meine Gedanken formen dann auch meine Umstände. Das ist im Mentaltraining so. Ich kann entweder Gedankenspirale machen, dass ich so, oh, uh, jetzt ist das Haus weg, mhm. jetzt muss ich das verkaufen. Mhm. Äh, vielleicht geht sogar dann noch die Beziehung auch drauf und, oder es ist irgendein Todesfall sogar in der Familie. Und äh, ich lasse mich dann, dann reinziehen und sage immer, okay, das ist, passiert alles mir, es ist ganz schlecht, ich komme in Stress. Mhm. Und ich glaube, sehr viele schon in Stress und das wissen wir sogar, das macht auf der körperlichen Ebene was, das übersäuert uns, das geht bis zu Depressionen, mhm. bis zum Burnout. Mhm. Also das ist so eine Spirale richtig ja, nach unten. Ja, ja. Oder ich kann Gedanken, Disziplin machen, dass ich mhm. sage, hallo, heute, halt, was macht denn dieser Gedanke mit mir? Mhm. Ich will gar nicht sagen positives Denken. Mhm. weil Das ist so übergezeichnet. Ich darf ja. mal sagen, stärkt mich der Gedanke, wenn ich mich da so eintreiben lasse. Ein Negativ mhm. folgt dem nächsten negativen mhm. Gedanken. Mhm. Oder ich sage mal, wo habe ich jetzt die Chance? In dieser Krise, was ja wirklich nicht schön ist, wenn ich etwas, einen Jobverlust mhm. habe oder das Haus verkaufen muss. Mhm. Aber was eröffnet mir das? Mhm. Was kann ich daraus machen? Dass ich mir wirklich sage, oder mir hilft zum Beispiel, sag mal ganz was Kleines. Ich gehe raus in die Natur und sage, okay, ich kann der Urlaub Jahr, wir wollten nach Amerika fahren. Drei mhm. Wochen lang. Mhm. Haben wir absagen müssen. Und was habe ich kennengelernt? Im Hier und Jetzt Österreich. zu leben. Österreich vor der Haustür, wir haben wunderschön einen wunderschönen kleinen Fluss, die Alm. Mhm. Ich habe das gesehen, wie die Natur mhm. aufblüht ja. im Frühjahr. Nicht? Man hat das jeden Tag mhm. bewusst wahrgenommen. Mhm. Jeden Tag sind die Blättchen ein bisschen weiter mhm. geworden. Mhm. Und das Schöne im Leben wahrzunehmen wieder. Mhm. Dass so wie der Erreich gesagt hat, nicht festhalten am besitz am haus sondern an den schönen dingen was uns eigentlich geschenkt ist ich verstehe die total Ganz. Ja. du bist dann der dann wieder so ein bisschen für mich plastischer bringt ja. und doch bin ich da wieder so ein punkt dass man denkt okay gut es ist es ist ein sondern wenn ich mir vorgenommen habe ich mache drei wochen reise nach amerika ja. finde wäre wär für mich ja. eine Wahnsinnsgeschichte und das fällt dann ins wasser ich weiß, das ist ärgerlich, das, das mag vielleicht da mal, bricht da vielleicht was zusammen, weil jeder fordert einfach mal nach Amerika, sondern das braucht wahrscheinlich auch eine lange Vorbereitung. Vielleicht muss man sich innerlich ewig lang vor. keine Ahnung. Und trotzdem denke ich mir, macht's noch mal, macht es nochmal einen Unterschied, wann du jetzt derjenige bist, der nicht nur den Urlaub verliert, sondern der mir jetzt vielleicht erzählt, äh, ja, okay, Georg, es ist ja so, mein Haus ist noch nicht angezahlt, äh, ich, das die Bank stundet mir den Kredit nimmer. Ich kann dann mehr zurückzahlen. Ich muss verkaufen. Was würdest, was du, was willst du selber raten oder was würdest mir raten, wenn in der Situation wäre? Was würdest du mir da sagen, müsst da sagen, ja okay gut, äh, kauft erzählt Zeit, und kommen wir drauf, wie toll das ist oder wie wäre der, was? Ich weiß, das kann man natürlich nicht in zwei Sätzen, ja, klar. das ist schon ja klar, aber ich würde einfach trotzdem fragen welche Möglichkeiten gibt es nicht wie weit kannst du deine Schulden abdecken mhm. und äh, wo gibt es ein Neubeginn und da ist es dann wichtig dass du siehst dass du sagst okay ich gehe mal in eine Mietwohnung und aber das Leben geht weiter mhm. dass man einfach die Chance äh, nimmt ganz praktisch dass man sagt was wäre der nächste Schritt mhm. nicht wieder sagen okay und in zehn Jahren werde ich wieder ein Haus mhm. besitzen okay. sondern ja. was ist der nächste Schritt was meine mhm. Bedürfnisse befriedigt, damit dass ich wieder ein mhm. Glück erfahren kann. Und da vielleicht den Weg der kleinen Schritte zu mhm. machen. So mhm. wie es im Mentaltraining mhm. ist, nicht die mhm. Riesenschritte, okay. das würde uns ja wieder genau in diese Spirale nach unten, mhm. weil es nicht greifbar ist. Mhm. Sondern dass man sagen, was okay. brauche ich wieder gesagt, mhm. hab, was brauche ich, meine Grundbedürfnisse, wie kann ich es so abdecken, Essen mhm. und Trinken, wir wissen in Österreich, wir verhungern nicht. Mhm. Meine, wir sind zumindest einmal so gedeckt, dass das Leben weitergeht. Mhm. Und dann einfach wieder überlegen, hm. welchen kleinen Schritt hm. kann ich machen. Hm. Und dann kann ich mir sagen, okay, dann schaue ich mal, dass ich in der Wohnung kommt. Hm. Vielleicht ist sie mal kleiner. Hm. Und dann, wenn ich das geschafft habe, dieses kleine Ziel, hm. kann ich mal wieder ein größeres hm. verstecken. Dass dann, dann sage ich, okay, jetzt suche ich mir wieder einen optimalen Job. Hm. Jetzt hat sich die Situation wieder geändert, dann bekomme ich wieder einen Job. Hm. Und dann kann ich ja weiter, dann wieder mich hm. raufhandeln, dass ich sage, so, was brauche ich ja wirklich, dass ich glücklich bin. Hm. Oder ich komme sogar drauf. Hm. Das Haus, der Palast, war eigentlich ein Palast. Hm. Ich bin viel glücklicher in einer Wohnung. Kann sein, klar. Ja, sicher. Ich habe hm. zu Hause gehabt, in Matthäusen, hm. 40 Jahre lang, haben wir in einer 300 Quadratmeter Wohnung gelebt. Okay. Und dann haben wir gesagt: Okay, das brauchen wir nicht mehr, wir möchten einmal woanders sein. Wir hm. waren in Bad Waltersdorf dann äh, zu viert in hm. 90 Quadratmeter. Hm. Okay. Und das war eine tolle Erfahrung. Hm. Und wir waren, mhm. heute sind wir waren heute wieder in einem Haus, aber was uns, äh, unsere Grundbedürfnisse deckt mit 150 mhm. Quadratmeter okay. zu viert. Und ich arbeite mhm. ja zu Hause selbstständig und das passt perfekt. Mhm. Ja, total nachvollziehbar, auch gut. Und äh, äh, eins möchte ich trotzdem noch aufgreifen, was du eh schon gesagt hast, was ich aber glaube, was ganz wichtig ist in dem Prozess. Ja? Äh, ich denke, du hast schon vorher, wie du das ausgeführt hast, schon mal kurz gesagt, äh, man muss auch hinschauen. Ja? Okay. also nicht so mit der rosa Brille, das, ja. das wird alles schon wieder ja. Und, und, und ja, wird schon werden und beten und, und hoffen und was auch immer, die Hoffnung stirbt verletzt nach dem Motto und irgendwann stirbt sie halt, ja? hinzuschauen und zu sagen, okay, ich glaube, da ist einfach dieser Punkt wichtig, gut, es passiert jetzt, ja? okay, ich schon. werde mein Haus verlieren, ich kann den Urlaub nicht machen, vielleicht verliere ja. ich auch Freunde, ja, Beziehung zerbröckeln mhm. oder Sand ziemlich im, im Umbruch möglicherweise. Das Ganze mal sozusagen anzuschauen, zu sagen, okay, es wird so sein. Ja? Genau. Das wird einfach so sein und das Ganze nicht zu so verschönern und nein, wird eh nicht zu so schlindern. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger. Akzeptanz, genau. Die Akzeptanz dessen, was da jetzt passiert. Und dann gibt es aber eine, finde ich, eine sehr wertvolle Beraterfrage, Coaching-Frage, was auch immer, wie man dazu sagt, die ich auch immer wieder gern verwende, glaube ich, die da auch gut sein kann, das Ganze ein bisschen abzufedern. Was wäre zum Beispiel das Schlimmste, was in dem Falle aus deiner Sicht passieren könnte? Ja, dass man wirklich abfragt, ne? mhm, genau. okay, was wäre jetzt in dem Falle das Schlimmste, was passieren könnte? Und ich denke, das ist auch so ein, so ein Indikator, wo man dann erkennen kann, dass da wahrscheinlich auch wieder ganz viel Angst drinnen ist, dass man was aus was alles verliert und es dann möglicherweise eh nicht so schlimm wird, ja. aber dass man wirklich einmal das hat, okay, was das Schlimmste, das was passieren könnte, wäre wenn ich jetzt wirklich mein Haus verliere und meine Familie, also sozusagen auseinanderbricht, ja. dass man sich wirklich einmal mit dem auseinandersetzt und sagt, okay, das wird's werden und dann, glaube ich, dann hat man wirklich einmal ins Meier fahren, ja, in meinem Leben, wir stellen uns ja auch die Fragen selber, ne? wir sind ja nicht nur gescheit bei anderen, denke, sondern wir stellen uns auch die Fragen immer wieder selber, weil auch wir Richtig. gehen durch Krisen, ähm, was wird jetzt das Schlimmste und dann ist meine Erfahrung und auch die Erfahrung mit den Klienten, wo man dann merkt, okay, es wird im seltensten Fall ganz so schlimm, wie man glaubt und dann federt man viel ab und dann kommt man aus dieser Stressspirale wieder raus, weil dann hat man mal so am Boden gesetzt. Ja? Und nicht dieses Nebulöse, nein, es wird so schlimm und es ist alles so schlimm und es wird so viel schlimmer. Ich ja? denke mal, in so einer Kultur sind wir vielleicht auch da fast, grad, dass jeder in dem so drin ist. Ne? Es wird immer schlimmer und es wird immer schlimmer. Ja, Heinz, das war jetzt sehr, sehr wertvoll und jetzt möchte ich wieder einen kleinen Tausch. Ja? Wie geht es dir mit dieser Ausführung zu sagen, okay, schau einmal, äh, was passiert jetzt wirklich und dann auf das, auf das aufbauen? Was hast du? Wie, was kannst du da noch was dazu sagen? Ist eine gute Strategie und ist sicher sehr hilfreich. Das glaube ich auch. Auf dem nächsten Moment schauen, was ist zum Tun? Was kann ich jetzt machen? Auch wie du gesagt hast, was passiert Schlimmstenfalls, kann ich mir gut vorstellen. Ja, mein Ansatz ist halt immer auch der, alles was quasi negativ empfunden wird, hm. hat ja was Positives in sich und nichts ist umsonst. Und wie ich ja schon mhm. eben gesagt habe, mhm. äh, alles ist für dich maßgeschneidert. Das hört sich natürlich ganz furchtbar an. Mhm. wann wenn mhm. jemand wirklich äh, was verliert, mit mhm. dem er sich äh, sehr stark identifiziert, das heißt, ich verliere da im Grunde mhm. das Leben, also wenn das mein Lebensumfeld ist, mein Haus ist mein Leben ja, und so weiter, der kann, der und, ja, genau, dann, dann stirb ich quasi. Mhm. Ja. Genau. Nur zu guter Letzt heißt es ja, man muss zuerst sterben, um zu leben. Damit es genau, das war eben der Song oder wer, wer hat das Der Falco, aber nicht nur der. Um also ja, also was, ein deutscher Sänger war das auch noch, aber egal. Da hat es mehr gegeben, das ja, ist mehrmals besungen worden. Und im Grunde ist ja auch der Kreuzweg, kannst du ja. sagen. Ja? Also aus dem christlichen aus. Mhm, also was ist denn dieser Tod und dann die Himmelfahrt? Also Sterben durch die Idee von Leben, mhm. also der Lebensumstand, diese Identifikation mhm. mit Zeit und Raum um wirklich zu leben, also das mhm. himmelreich zu erfahren. Mhm. Ja? Und wirklich zu leben ist himmelreich. Mhm. Also mhm. die Identifikation mit dem Lebensumstand loslassen. Ich weise halt immer wieder darauf hin, weil ich halt äh, der bin. Und, mhm. ich, und mir erscheint das wirklich äh, als, als das absolut wichtige und richtige und das einzige, was vielleicht wirklich einen Sinn hat. Mhm. Weil was nutzt es, wenn die Tabeten durch eine bessere schönere ersetzen? und das machen wir aber, wenn wir sie über den Lebensumstand identifizieren, mhm. dann wollen wir so wie besser schöner und das scheinbar negativ empfundene, mhm. das wollen wir überhaupt löschen oder überstreichen oder sonst irgendwie was. Mhm. Und das Problem ist ja wirklich nur das, wenn wir sie damit identifizieren. Dann wär's doch, wenn wir jetzt einmal, es ist für mich auch dann nicht aber ganz so einfach, die ganzen Umstände, die uns jetzt begleiten durch die Corona, Sache, Regierung, Menschen, die dafür, dagegen sind, die sich auflehnen, die unzufrieden sind, weil die Maßnahmen nicht eingehalten werden, die unzufrieden sind, weil die Maßnahmen da sind und welche, die dazwischen sind. Ähm, dann wäre doch eigentlich auch der Zeitpunkt doch einmal wichtig und richtig, dass man sagt, so Leute, wir müssen das offensichtlich da jetzt alles, vor dem wir da ja alle Angst haben. Mal annehmen, was da passiert ist. Und als gegeben hinnehmen. Äh, weil ich habe ja schon so das Gefühl, dass dann viele immer wieder, auch wenn sie sich aufbäumen und, und versuchen, was äh, zu verhindern, dass man doch noch nicht angekommen ist und sagt: Okay, ich akzeptiere das jetzt einmal, was da passiert ist. Offensichtlich versucht man immer nur die Lawine aufzuhalten, die einen eigentlich ja schon total erdrückt. Oder äh, sage ich das falsch? Dass man da vielleicht auch, auch die Leute, die demonstrieren, gehen, die jetzt schon seit Monaten, Schreien ich ja zu den Demonstrierern, ja, nehme ich da jetzt nicht aus, oder? Und, und immer nur sagen, ja das muss weg, der Kurz muss weg, das muss weg und das muss weg und sie auch nicht wirklich weiterbringt. Ja, weil sie sind ja immer so ähnlich, na, ich stehe vor meinem Haus und, und sage, sie müssen weg, sie müssen weg, weil sie, sie sagen, sie dürfen mein Haus nicht nehmen, also genau. sie müssen weg. Und der Umstand ist aber offensichtlich so, dass das Haus wegkommt, weil ich es nicht mehr bezahle. ja also was, was, was würdest du Menschen raten, die jetzt zum Beispiel, ja, oder was würdest du dazu sagen, ja. die sagen, ah, das muss weg, das muss weg und, und, und das geht so nicht, mit, ihr müsst es aufhören. Damit. Ja, im Grunde ist Einverstanden sein äh, wie Friede und es geht ja immer mhm. nur um Frieden. Genau. Also wirklich Leben ist Frieden sein. Mhm. Und ein Lebensumstand mit dem Leben verwechseln heißt eben. Das haben uns gegenteil von dem auch. Mhm. Und das ist im Lebensumstand und damit hat einem im Lebensumstand äußere Berechtigung an dieser eigenartigen Zeit. Ja? Mhm. Die einen sind für das, die anderen gegen das und mhm. so weiter. Es hat äußere Berechtigung. Ja, und aber und jeder schiebt sich schlussendlich auf den und das ja, ist ja, ja, genau. Und, und das soll uns dabei helfen, dass der seine Wahrheit hat und der andere ja. Mhm. Und jeder glaubt, dass, dass seine Wahrheit die einzige ist. Mhm. Und das ist eben nicht wahr, obwohl er ja das wahr ist. Wie geht man dann mit dem um, dass man, man meine, ist, es ist, ist die FPÖ zum Beispiel, ja, der Kickel, der ja da sehr stark auftritt, ja, und ich will da jetzt überhaupt nicht politisch sein, ob mir das gefällt oder nicht. Ich finde es gut, dass die Menschen auch auf erheben, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite hört man dann aber auch immer wieder, wir wollen unser altes Leben zurück, sofort mhm. das Aufhören, und ich möchte, dass das wieder so weitergeht wie vorher. Das wäre ja quasi, eigentlich auch dann, war man wieder so diese Geschichte im Haus und, ja, nein, man wäre ja diese im Endeffekt auch ähnlich, wie man sagt. Okay, na, ich will mein Haus wieder zurück und du, ähm, der, der Exekutor muss wieder gehen. Mhm. Geh du wieder, lass mir mein Haus. Das ist mhm. meins. Das ist aber ist, nicht. Ist das sowas Ähnliches oder? oder? Mhm. Also, also grundsätzlich funktioniert das nicht, weil das, was wir als Leben bezeichnen, ich meine damit den Lebensumstand, mhm. ist in Zeit und Raum gefangen und das ist Veränderung. Das sieht man ja, weil der da auch altert, ja. mhm. das ist Die Veränderung kann ich nicht aufhören. Mhm. Aber der, der ich bin oder der du bist, weil jeder von uns ist das, was das ist, mhm. was Leben ist, mhm. sage ich einfach mal so, weil da Verstand wir ja immer wieder irgendwie was festmachen gell? das ist es aber nicht. Wenn ich sage jetzt du bist das Leben oder du bist Gott und du bist auch Gott und wir sind alle mhm. Gott dann habe ich schon wieder ein Bild. Gell? Ich, mhm. ich versuche mhm. dass ich die Bilder auflöse mit dem dass ich sage von mir aus du bist das was das ist was Leben ist da kann der Denker nichts mehr anfangen damit und um das geht es ja dass wir die Identifikation auflösen den Denker wieder als Werkzeug einsetzen um das zu beobachten, was da gerade so passiert, mhm. weil das können wir nicht aufhalten. Mhm. Leben, sprich Lebensumstand, ist Veränderung, ist in Zeit und Raum gefangen und das ist eine Erfahrung. Mhm. Und wenn ich glaube, das, was jetzt gerade noch war und mhm. Gefahr droht, äh, äh, zu vergehen, festhalten zu können, dann wird es nicht funktionieren. Mhm. Es geht einfach nicht. Ja? Also ich möchte damit sagen, wenn sich jetzt was ändert, dann ist das ein natürlicher Prozess und den kann ich nicht aufhalten. Und ich kann nur einverstanden sein. Mhm. Und wenn ich einverstanden bin, dann ist es Frieden. Und damit fange ich zum Leben an. Wenn ich den Frieden fühlen kann, dann nehme ich das Leben wahr. Dort fangen es erst an, dass ich mich wirklich spüre, als das, was ich bin. Aber das braucht, glaube ich, meiner Meinung nach eine gewaltige Einsicht. Das, genau. das dann so als so annehmen als diesen Frieden in der Hingabe an das, was da jetzt einfach ist, dann zu erfahren. Weil das ist ja genau das, was man ja an und für sich abwehrt oder was die meisten abwehren und sagen, na das geht doch nicht, es kann doch nicht sein, dass ich mir jetzt einfach hinsitze und das mit mir machen lasse. Mhm, ja? genau. Also da brauche ich dann wirklich diese wahnsinnige Tiefe und diese Einsicht oder wie immer man das nennt, wo man so wirklich in sich in, hineinkommt und merkt, okay, Jetzt tehe ich auf zum Kämpfen, ja. Ja. jetzt ja. kommt der Friede und alles rundum, berührt mich genau. gar nicht mehr. So, da läuft jetzt der Herr Kurz herum und die Regierung ja. und die ja, Angst. Ja, aber, ich, aber es berührt mich nicht Die Umstände haben sich nicht geändert. Aber es geht weiter. Sie verändern mhm. sie auch nicht durch das, was aufregt, außer dass ich ja, mich ja. immer mehr in, in, in Bedrängnis bringe, indem ich mich Stress und, und genau. immer mehr in diese Angst ja. reinkomme. Ja. Genau, also das ist ein wesentlicher Aspekt, dass man mal einverstanden ist, aber das heißt nicht, dass ich da sitze und zuschaue. Nein, nein. Also es geht schon darum, tun, was zu tun ist. Ja? Und aus einem höheren Bewusstsein heraus äh, werde ich nichts tun, was einem anderen schadet oder dem Ganzen schadet. Ja? Werde ich nicht tun. Ja? Und dann werde ich vielleicht auch nur dort etwas tun, was einen Sinn hat und, und wo es mhm. dinglich mhm. ist. Ja. Wir wollen ja was tun, was Leid mindert, was, was mhm. den Menschen den, den Schmerz nimmt, was ihm heute halt einfach hilft, dass er sich besser selber gespielt weil dort ist halt eben der Frieden daheim und dann geht es uns mhm. besser. Wir wollen ja alle das, dieser Friede sein, möchte ich fast sagen. Ja, das war es gut, ganz gut, merke ich, dass du das gesagt hast, eben dass man jetzt nicht sozusagen im Fatalismus, also im Nichts und ja, mit Kindern eh nichts machen ja, uns ergießen, weil dann, dann, wird, dann werden wir überrollt, ja, dann wird nur für mehr, äh, sondern sehr wohl in dem annehmen, was passiert, was ist und was tun, ja, ich glaube, das, was man was ja jeder für sich tun sollte und kann und das muss, glaube ich, jeder für sich selber finden und das würde ich jetzt auch gerne einbringen, gestern habe ich ein tolles Video, oder eigentlich heute, noch gesehen über den Jod College, ob ich den kennt, so ist der Österreicher für mich sehr empfehlenswert, weil auch ein Spiritueller, aber der sehr pragmatisch immer ist, äh, der, dieses, dies, der diese Arten von Freiheiten braucht hat und über das Mannseins, ja, dass wir Männer sozusagen äh, sehr freiheitsbewusste Wesen sind, aber es ist einerseits diese Freiheit, die wir sozusagen äh, uns fordern, indem wir sagen, ja du es muss das und das sein, damit ich frei bin, also sozusagen diese Freiheit, na, ich, ich brauche die Freiheit, ihr müsst damit aufhören, ich will jetzt wieder auf Urlaub fahren oder sonst, das ist das eine, sozusagen diese Freiheit von außen zu fordern. Oder eben in mir und zusätzlich dann aber nicht netto stehbleite der davon so ihr dürft das alles nicht machen, damit ich frei sein kann. Weil dann steht ich da und kann mit dieser Freiheit eigentlich gar nichts anfangen. Ja. Was wäre, ist immer die Frage, die mir jetzt einfällt, was wäre, wenn plötzlich von einer Sekunde auf die nächste Corona-Vorbei wäre, weg wäre. Dann frage ich mich oft, was, was, was würden <lacht> wahnsinnig viele Menschen, die jetzt äh, immer wieder dagegen waren dagegen dagegen dagegen waren manchmal das Gefühl die würden plötzlich darstellen, und eine komplette Depression fallen weil sie sich nie mit der Frage beschäftigt haben und das ist jetzt wieder dieses Video vom J. College der zweite Schritt ist die Freiheit was kreiere ich daraus ja welche welche Spielräume was für Räume gestalte ich mir das ist so diese Freiheit die von mir rauskommt was mache ich damit ja? Und ich glaube, das dürfen man nicht halt vergessen. Ja. Und das ist ja genau das, also nicht fatalistisch zu werden, zu sagen, ja, kann eh nichts machen, sondern sehr wohl, Akzeptanz, es ist, es passiert, so ist es jetzt einfach, es schmeckt mir nicht, ja, aber dafür zu sorgen, ich bin jetzt eigentlich schon so bei einer kleinen Zusammenfassung, merke dafür zu sorgen, dass man nicht in diese Spirale des Stresses runterkommen, total, und die uns dann auffrisst, sondern merken, okay, stopp, weil Annahme bedeutet ja eigentlich, ja, Einverstanden, uns, sein. Bring, Einverstanden sein bringt uns ja aus dieser Stressspirale raus, ne? so, bin ich auch gekommen, ich ja. nehme nimm den Scheiß Das ist an. ja doch auch da, wenn ja. ich mich gegen was wäre, was da ist. Es ist ja da. Ehe, ja, aber aber also da brauchst, man braucht halt einfach, man, man, manche Leute brauchen lang, es ist, ist selber bei einer Krebserkrankung, wenn man die hat, man wird sie lang einerseits dagegen, andererseits ähm, sofort annehmen und sagen, na, so ist es. Aber es ist glaube ich dieses ja. Beides, tun, was wir brauchen, genau annehmen und dann was machen damit ich glaube das ist das wichtigste und das glaube ich eine botschaft die man ein bisschen rausbringen könnten da heute äh, nicht nur zu sagen ich bin jetzt dagegen ich will meine freiheit wieder zurück herz auf damit mhm. ja ich würde es wieder sagen zu sagen okay was mache ich aber damit was mache ich mit mhm. meiner freiheit ich denke mal das darf sich jemand fragen der sagt kurz muss weg die Frage, okay, wer soll hier was soll hier äh, das System muss weg, ja, okay, welches System möchte ich haben, was will ich etablieren, ja, wir brauchen Liebe, Liebe braucht man, okay, wie schaut die aus, also ich denke mal so diese, dieses einfach dann, was tun damit, ja, du sagst, äh, du sagst, ich mache das Nötige oder ich mache das, was halt da ist oder das, was macht, kehrt ja? ja, egal, man denke mal wie jeder dazu sagt, Heinz, Du nächst, ähm, Ja, wie, ist, wie, ist wie wäre jetzt für dich diese Erkenntnis nochmal? Ja, ich denke, also für mich ist ganz wichtig, äh, nicht nur, dass wir diese äußere Freiheit äh, erlangen, sondern die innere Freiheit äh, spüren und auch entdecken. Das, äh, das ist ganz wichtige Zeit und ein Prozess auch für uns ist, dass wir uns selbst finden können, uns innerlich vielleicht von manchen, so wie es der Georg gesagt hat, Ängsten, Sorgen und Stress auch befreien können, dass man vielleicht auch im Außen ist mit körperlichen Übungen, äh, gesunde Ernährung, Bewegung an der frischen Luft, aber wie speziell auch, wie wieder Erich gesagt hat, es liegt auch in uns drinnen. Die innere Einstellung, glaube ich, macht es aus und das führt uns auch zur Freiheit. Ja, jetzt gebe ich wieder absolut recht. und es ist wirklich so und jetzt haben wir glaube ich jetzt schließt sie irgendwie aus meiner sicht gerade der kreis auch von unserer auseinandersetzung da jetzt ähm, sind wir wieder da oder kommen wir wieder dahin wo man genau was, wie der Heinz oder vorher angefangen hat äh, es ist eine chance für einen selber und wenn man dann merkt okay äh, der urlaub nach amerika ist weg ja äh, die Annahme einfach einmal haben und das akzeptieren, das wirkliche akzeptieren von dem und nicht einmal sagen, ja gut, das ist halt so. Und der Gio hat gesagt, naja, es ist gut, wenn man das so macht. Manchmal, da braucht es ein wirkliches... Ein wirkliches eine wirkliche akzeptanz dafür und ich glaube das geht auch nicht gleich von einer sekunde auf die nächste dass man sagt so ich muss das annehmen sondern da braucht zur zeit Das ist so dieser zeit der trauer braucht der zeit des schmerzes eine zeit der wut ja das ist ja auch, das kann ich auch nicht abkürzen ne? meistens ist man auch, wenn man wenn was passiert ist man sehr wütend irgendwann wird man traurig ja und dann merkt man okay wenn ich das durchgegangen bin das tal dann kommt wieder die kraft weil weil ich das wirklich verarbeitet habe und ich glaube, das ist ganz wichtig, ja, dass man eben äh, von dem von dieser Annahme dann in eine Energie kommt und das passiert ja auch. Ja, das passiert dann wirklich, dass man dann merkt, okay, und jetzt geht es wieder bergauf und jetzt mache ich was damit und dann entsteht diese neue Energie dann kann und dann entsteht das, okay, Amerika-Urlaub, jetzt scheiße, passiert nicht, kann nicht passieren, vielleicht in ein paar Jahren mal oder später mal, ich fahre jetzt einmal in Österreich herum und entdecke Neues. Hausweg, okay, ist auch Müll, natürlich, das sind Dinge, die frisst man nicht einfach so auf Arme. Wie gesagt, da braucht es einen Prozess dazu, um das zu verarbeiten. Doch wenn man dann die Annahme hat, dessen, was passiert ist, ja, dann kann es auch so sein, ne, dass, ich, dass ich aus einem 300 Quadratmeter Haus dann sage, okay, hey, ich bin eh allein, ich kaufe mir jetzt ein Wohnmobil, vor dem Drama eigentlich eh schon seit 15 Jahren. Und ziehe ich in das ein, ja, ein. Und fahre mal ein halbes Jahr durch Europa, okay, ja. durch Österreich <lacht> oder wo immer man lebt. Oder man wird ja auch wieder reisen können, so wird es ja auch kommen, ja, mit oder ohne äh, Test oder was auch immer. Man wird wieder reisen können. Und dann kann man diese Möglichkeiten, glaube ich, für sich auch schöpfen. Ja, und dann ist das eine wirkliche Transformation, glaube ich, und ja. keine Gespielte und keine, äh, ja, rein in der Theorie. Genau. Ja. und dann, dann sind wir, glaube ich, wirklich an dem Punkt, wo man wirklich die Chance ja, aus der Krise nutzen kann, ja. so nach dem Motto. Ja, und es ist einfach so, lieber Zuseher, man kann einiges tun und die Essenz dieser Sache ist dann schlussendlich, wenn der Schmerz und wenn die Trauer dessen was AG hat müssen und dürfen, wir immer, dass man dann Zeit für sich hat, und auf sich, sich zu konzentrieren, ja, was man eh vorher auch schon braucht, um überhaupt den Prozess des Loslassens und des Verlierens durchzustehen, aber dann vermerkt aus sich heraus eben die Kreativität zu spüren und dann daraus zu schöpfen. Und das kann ich natürlich auf der mentalen Ebene, ist es ganz wichtig, auf der mental-geistigen, psychischen Ebene, auf der spirituellen Ebene, und natürlich auch auf der körperlichen Ebene, wo es ganz wichtig ist, seinen, seinen Körper, seinen Organismus eben auch zu unterstützen. Also ganzheitlich zu unterstützen, weil natürlich Stress immer eine Komponente ist, die einfach in solchen Situationen, in dem Falle auch schon chronisch einhergeht und natürlich mit unserem Körper, mit unserem Organismus ausmacht. Stress bedeutet dann natürlich auch wieder, dass ein unausgeglichener Basenhaushalt, das heißt viel zu viele Säuren, viel zu viele Entzündungsjahre im Körper entstehen. Und da ist natürlich auch ganz gut und ganz wichtig, dass man da seinen Körper mit dementsprechenden Möglichkeiten und Mitteln unterstützt. Ja, was da eventuell noch, was man da tun könnte, das können wir in einem weiteren Video besprechen. Oder ich werde einfach ein paar Verlinkungen, Hinweise auf meine Homepage äh, auch geben, wo man sich da ein bisschen weiter diesbezüglich informieren kann. Ansonsten sage so, ich sonst schnell Heinz, komm noch schnell in unsere Mitte. Dass man nicht verwirrt Mitte ist Mitte. So wie sie, auch, wie sie ist, ist sie schon fast, fast fast ja. Tradition ist bei unseren Videos zum Schluss sitzt man dann doch da der Billy Elefant. Die, die Brennwand ist Richtig geistige. Rein. Genau, da ist ja alles, ist ja Plexiglas, mentales Plexiglas. Mhm. Ähm, ja, ich denke, es ist jetzt eine gute Auseinandersetzung geworden, Aus meiner Sicht finde ich, ist das richtig gut gegangen und wir haben wirklich gute Erkenntnisse wirklich auch gefunden und ja, meine Lieben, es ist gut, wenn man, wenn man wirklich das, den, das Licht ja, sehen kann, aber nicht, wenn es an einer vorsorgt und vorsorgt, wo das Licht am Ton ist, sondern wenn man selbst in der Lage ist, selbst kreativ zu sein, selbst der Schöpfer zu sein und dieses Licht in sich zu kreieren, diese Wege neu zu kreieren, zu definieren. Da braucht man keinen anderen, der das für uns macht. Das ist meine Meinung dazu. Heinz? Da so bin so ich ganz bei so. dir, Georg, ganz genau. Ja, ja. Ich. ja es, es geht um das, was du bist. Wenn du das spürst, das bist, dann bist du das Leben und dann kann da nichts passieren. Aber genau. wenn der Lebensumstand einmal oft schwierig ist, ja, ähm, fokussiere dich auf das, ja. was du bist und Frieden ist. Genau, und wir dürfen nicht darauf warten, dass das daher kurz oder sonst wenn wir für uns macht. <lacht> das habe ich jetzt noch sagen müssen. In dem Sinne, alles, alles, liebe sonst von wir. meiner Seite. Daumen hoch. Ja. Wir sehen uns beim nächsten spannenden Video und wer weiß, was wir heute anbringen. Wir freuen uns jetzt schon. Wir freuen uns jetzt schon. <lacht> auf was? Ja, auf das nächste auf Spannende und auf das, was Auf das Licht. Auf das Licht. Und jetzt kochen wir ja, uns. Dass du bist. Genau, genau. jetzt kochen wir Nicht Mendes, sondern Wir kochen Im was. Im veganen. Im veganen. Im Essen gibt jetzt. Baba, tschüss. vor allem Im jetzt schon.